Den RC-Editor erreichst du ganz einfach online über die Webadresse rc-editor.de. Ich möchte euch schnell zeigen, wie einfach der Editor ist. Ihr geht auf die Seite und klickt auf Editor. Wenn ihr neu seid, klickt ihr auf Neu hier. Dort habt ihr ein kleines Registrierungsformular. Ihr braucht doch nicht alles angeben, wichtig ist eure E-Mail-Adresse. Und ohne Bestätigungsmail könnt ihr den Editor direkt nutzen. Nach der Registrierung seid ihr direkt in der App und könnt ein neues Projekt anlegen. Ihr findet einfach einen Namen, bzw. hat euer Projekt vielleicht schon einen Namen. Ich nenne es hier jetzt Neues Projekt. Und dann klickt ihr auf Neuer Plan. Wählt eine PDF aus, über den Button Durchsuchen, drückt auf Speichern und euer PDF wird hochgeladen. Euer hochgeladenes PDF erscheint im Hintergrund. Mit der mittleren Maustaste oder mit der linken Maustaste könnt ihr den Plan verschieben und mit dem Mausrad scrollen. Wenn ihr keine Maus zur Verfügung habt, könnt ihr auch in den Werkzeugen gerne das Plus und Minus nutzen, um zu scrollen. Ihr könnt rechts in der Werkzeugbox Symbole wählen und die beliebig im Plan platzieren. Exportieren könnt ihr euren Plan natürlich erst dann, wenn ihr eine Lizenz gebucht habt. Diese bucht ihr entweder direkt im Editor oder über die Seite Preisliste. Die findet ihr auf der Seite RC-Editor in dem Menü auf Preisliste.